Hi, hier ist der Tim von Bearpool Products und heute ist definitiv Zeit, mal über unsere Legende zu sprechen. Und zwar, nicht nur ist der Kiowa ähm, in Form von dem Wachin neu auf den Markt gekommen, sondern auch der originale Kiowa bekommt eine kleine Produktänderung, ein kleines äh, Facelifting. Und zwar, äh, der Wurfarm bleibt total gleich. Stablecore, Furnier und Bambuskern. Auch die Tipps werden weiterhin extrem schön verleimt, also schwarz, weiß, schwarzes Mikata. Aber für das Mittelteil haben wir uns überlegt, dass wir uns in dem Fall von unserem Bobinka-Holz trennen und ein extrem schönes Kokobolo mit hinzufügen. Was mir besonders gut gefällt ist einfach die Kombination aus dem Mikata, weil es ist sehr dunkel, nahezu schwarz, bringt ein richtig gutes Eigengewicht mit sich und das in der Kombination mit einem extrem schönen roten Kokobolo passt 1A. Wir wünschen euch auf jeden Fall richtig viel Spaß mit dem Bogen, er ist nahezu genauso gut wie letztes Jahr, nur viel schöner geworden.